Ich morgen früh ganz bestimmt spielen. Es schweigt ihnen ewig aus! Vorsicht Gegenverkehr! Verkehr! Fuck! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, Auf! Oh. Ich mache überall. Oh. Oh. Noch 30 Sekunden. Oh. I <coughs> don't <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ich grüße euch. Zeit macht noch 30 Sekunden. Sieh zurück, nach! Lauter, lauter! Yeah! Beginnt. Die Stunde hat geschlagen. Das wird uns beschützen. Verzeihung. Okay. An. Ich bin nicht zu bremsen. Jetzt komm ich euch hoch. Verstärkt. Dreifach. Ich bin nicht zu bremsen. So, ich, ich bin nicht zu retten. Ich bin nicht zu bremsen. Das und Leistung verstärkt. Dreifach. Greif an. Ich bin hundertmal mehr. Ich bin hundertmal Ich Oh, shit. Uh, uh. Eins. Uh. Stand 0 zu 1. Sieger. Thank mm -hmm. you.